Es war eine lange und harte Zeit voller Geduld. Die Welt vermisste ihn und wusste nicht, was sie ohne ihn tun soll. Nun ist es schon fast ein Jahr her, als er von der Bildfläche verschwand und jede Art von Lebenszeichen nach und nach erlosch. Doch jetzt, nach dieser langen Leidenszeit, war er wieder da und man erhoffte sich Normalität und Frieden auf der Erde. Es glich einem Wunder, wie er aus dem Nichts, auf allen Monitoren der Erde, wieder erschien. Hi Leute, ich bin wieder da. Wer? Wer bist du? Muss man nicht kennen? Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich hab endlich mal wieder ein neues Video hochgeladen. Ja. Ich begrüße euch zu meinem langersehnten Comeback und Kanalexperiment. Falls ihr nicht wisst, was ich mit Kanalexperiment meine, dann klickt auf die Infokarte und schaut euch das Video an, bevor ihr hier weiterschaut. Also, bevor ich zum eigentlichen Thema dieses Videos komme, möchte ich euch erzählen, was ich so die letzten Monate getrieben habe. Und dazu drehen wir die Zeit über ein Jahr zurück zwar genau zu so sein zum 24.02.2019 denn dort lud ich das video hoch hi das ende in diesem video sprach ich von einem kanalexperiment ein kanalexperiment was meinen ganzen kanal auf den kopf stellen sollte dieses experiment fand nie statt und das aus drei gründen der erste grund ereignete sich schon sehr früh und zwar kam ich letzten Jahres Ende April Anfang Mai ein Anruf von meiner Klassenlehrerin. In diesem Anruf sagte sie mir, dass ich nicht in die Kursphase des Abiturs versetzt werde und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich dank meiner schlechten Noten von der Schule fliege. Für mich brach dann eine Welt zusammen. In meinem Leben war fest das Abitur eingeplant und das auf einmal nicht mehr machen zu können, das war für mich unvorstellbar. Ich habe es dann nach langen und vielen Gesprächen mit der Schulleitung geschafft, auf der Schule zu bleiben und zu wiederholen, was eigentlich nicht möglich war und bei mir eine Ausnahme gemacht wurde. Diese Chance, die ich bekommen habe, die andere Schüler nicht bekommen haben, diese wollte ich nutzen. Ich habe mich in den Sommerferien und nach den Sommerferien extrem an der Schule rangesetzt und wollte gute Noten holen, damit ich nicht nochmal verkacke. Dadurch saß ich sehr viel zu Hause. Ich kam nach Hause und habe direkt vor die Schule gearbeitet und bin dann schlafen gegangen. Oder, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, ich bin rausgegangen. Und zwar habe ich in den Sommerferien 2019 sehr viele neue Leute in Real Life kennengelernt. Es ging so weit, dass ich mehr draußen mit Freunden was unternommen habe, als zu Hause war. Ich war dann im Prinzip nur noch zu Hause, um zu schlafen, zu essen oder halt vielleicht mal zu lernen. Eigentlich verbrach ich die meiste Zeit in den Sommerferien draußen oder bei Freunden zu Hause. Somit war halt noch weniger Zeit für YouTube da gewesen. Das alles zog sich halt bis heute noch. Ich habe immer noch sehr viele Leute, mit denen ich was unternehme. Es kam auch noch ein dritter Punkt dazu. Und zwar bin ich mit meinen knackigen 18 Jahren von zu Hause ausgezogen. Wie Ihr hier schon im Hintergrund hinter meinem super süßen Skin erkennen könnt. Es ist eine andere Location. Wer ab und zu mal meine Streams geschaut hat, wo ich noch mit Facebook wo ich schon mit Facecam gestreamt habe, habe ich eine andere Location gesehen. In mich war das mein Zimmer in der Wohnung meiner Mutter. Und das hinter mir ist meine eigene Wohnung. Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und habe mir jetzt ein neues Leben aufgebaut. Das ist ein extrem krasser Lebensabschnitt, müssen wir nicht drüber zweifeln. Aber er bietet mir auch sehr viele Freiheiten. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen neuen Internetvertrag bei Vodafone. Der bietet mir zu einem sehr, sehr guten Preis tatsächlich. Übrigens keine Product Placement Shit oder so. Nicht, dass ihr euch wundert. Ein 100er Download und ein 40er Upload. Anstatt bei meiner Mutter zu Hause hatte ich ein 16er Download und ein 4er Upload. Man merkt also, der Unterschied ist sehr, sehr krass. Was natürlich bedeutet, dass ich ordentliche Streams machen kann jetzt mit dem neuen Internet. Und schnellere Uploads. Damit kommen wir jetzt Master der Überleitung zu meinem neuen video und streaming plan denn das ist eigentlich das einzige woran ich die ganze zeit gearbeitet habe und das ist das einzige worum es wirklich bei meinen experimenten ging ein ordentlicher video und streaming plan das habe ich zwar schon im High video erwähnt aber vielleicht ist es bei manchen leuten noch nicht so krass hängen geblieben und deswegen mein streaming und Videoplan. und zwar ist es wie folgt ich werde hier irgendwie eine kleine süße grafik einblenden aber ich werde es noch mal für euch erzählen und zwar fangen wir jetzt mit am montag an am montag kommt ein video um 18 uhr das ist in dieser woche jetzt genau das hier was ihr gerade seht das experiment geht ab heute los montag 18 uhr video safe am mittwoch gibt es dann einen sicheren stream um 19.30 Uhr. was ich dort mache weiß ich noch nicht wahrscheinlich wird es minecraft sein vielleicht auch rocket league oder andere games wie ihr wollt wie ich will Gucken wir mal. Am Freitag kommt dann wieder ein Video. Und zwar um 19 Uhr. Ihr merkt, ich habe ein bisschen spätere Zeiten. Ist einfach für mich am besten, weil Schule und so. Am Sonntag gibt es Safe um 20 Uhr Genauso wie bei Mittwoch. Ich weiß nicht, was ich streame. Muss ich gucken, was ich gerade habe, worauf ich Bock habe und so weiter. Aber, und jetzt kommt das große Aber, damit ist es noch nicht zu Ende. Und zwar gibt es drei Extra-Streams nach Lust und Laune und Zeit. Und zwar am Dienstag und Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr. Diese Zeitspanne habe ich gewählt, da ich nicht weiß, vielleicht habe ich um 18 Uhr Bock, den Stream zu starten, vielleicht auch erst um 20 Uhr, aber irgendwo in der Zeitspanne wird der Stream starten. Das heißt nicht, dass der Stream von 18 bis 20 Uhr geht, sondern dass er irgendwo in diesem Zeitraum anfängt zu starten. Der dritte Stream am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr. Genauso wie hier, es ist kein 6-Stunden-Stream, sondern es wird irgendwo in dieser Zeitspanne starten. Das ist ganz simpel gesagt mein Streamingplan. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesem Streamingplan und ich muss sagen, dass er auch echt gut geworden ist und dass ich, glaube ich, damit sehr viel erreichen kann. Ich habe genug Content, den ich euch liefern kann, ihr habt genug Unterhaltung und gleichzeitig schaffe ich das zeitlich und muss mich zu nichts zwingen. Eigentlich perfekt. Zum Abschied des Videos habe ich noch eine kleine Umfrage für euch, die Zuschauer auf YouTube. Ich habe mich die letzten Tage schon vor dem Comeback-Video an Streams auf Twitch versucht. Ich habe zweimal Rocket League gestreamt und das sogar mit sehr guter Qualität und ein paar Viewern. Es waren mehr so Geheimstreams gewesen. Ich habe sie nirgendwo so gepostet. Ich habe einfach mal Stream angeschmissen und geguckt, was passiert. Ich habe da meine Liebe für Twitch gefunden. Ich finde Twitch ist eine ultra geile Streaming-Plattform und deswegen die Frage: Worauf habt ihr Bock? Twitch-Streams oder YouTube-Streams? Dafür oben rechts jetzt in der Infokarte eine kleine Umfrage, die ihr gerne beantworten könnt. Und dann gucken wir mal, was euch lieber ist oder was mir mehr passt. Außerdem, wenn wir schon beim Thema Streams sind, ich bin gerade dabei, mein Gaming-Setup ein bisschen aufzupumpen. Kann man das so sagen? Ich habe mir jetzt schon letztes eine neue Grafikkarte zugelegt. Und als nächstes ist der Prozessor, das Mainboard und die ram dran. Und das ist ein kleines Spenden Spendenziel bei meinen Streams. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr eine kleine Donation da lasst. Wenn ihr im Stream seid, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Aber ist keine Pflicht, sondern... Würde mich einfach nur ein bisschen supporten, was den PC angeht. Damit mehr qualitativere Streams endlich da sind. Das war es auch schon mit dem Video. Das ist mein langersehntes Comeback. Und ich hoffe, ihr werdet alle dabei sein. Und ich hoffe, ihr werdet alle teil sein. Und werdet mit mir eine schöne Zeit verbringen. Ich hoffe, es sind immer noch einige Leute der Herty Family da, die vor einem Jahr noch da waren und werden mich weiterhin supporten. Ich glaube, jetzt ist es der perfekte Zeitpunkt. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auf meine Social Media vorbei und joint meinem Community Discord. Das war's von mir und ich sage, ciao.